So what can I say about DDGTLC? It's a mod that gives DDLC a language switcher so you can play it in your own native language. The only problem with that is the mod creator had to use Google Translate which obviously isn't a good choice. Well I used that mod for not only a German playthrough of DDLC but also of getting the good ending. Or the 100% ending. Either that or that. It doesn't matter really. So, if you haven't played DDLC, then please play it yourself or watch somebody else play it. And if you can't understand German, then, well, it doesn't matter either. Because I add captions of the original game. So, yeah. Hope you enjoy. Neues Spiel. Roman. Okay. <sighs> please. Please. Ah, oh Gott, damn it. Okay. Ja. Yeah. Okay. Vielleicht. Okay. Hey! Ging an solchen Tagen gemeinsam zur Schule. Aber ab der Highschool würde sie immer öfter verschlafen. Und ich würde es satt zu warten. Aber wenn sie mir so nachjagen will, geht es mir fast besser, wenn ich wegrenne. Okay. Geht mir auch so. Ich nehme an, du hast es nicht in dir gemein zu sein, auch wenn du willst. What? Okay, it's definitely Google translated. Because it's ducky-ducky Google translated literature crap. Was auch immer du sagst hier, Manchmal ist es gut, Das ist... Das ist hin und wieder ist das gut, manchmal auch nicht. I say only, I don't want to save the game. I want to save my money. <lacht> Eww, hey, Roman, oh, haben Sie sich schon für den Club entschieden? Ja, Frau Sayori, ich habe mich noch nicht für den Club entschieden. Ein Verein? Ich habe es dir schon gesagt. Ich bin wirklich nicht daran interessiert, irgendwelchen Clubs beizutreten. Gut. Dass du in meinen Club kommen könntest. Theory? Ja? Yeah. Ich gehe auf keinen Fall in deinen Club. Hä? Ah, mini. <lacht> ich sag, das ist nur... Eine... Why? Hä? Du fäßig. What? Why? What? What? What? What? But, what? You meaning, You mean you got them Why now? Why now? Why not in the beginning? I even put this goddamn s in the highlights. Like. Okay. Okay. One, nine. Ich hab nie gesagt, dass ich diesem Club bitte beitreten würde. Tia Yuri hat mich vielleicht zu überredet, vorbeizukommen, aber ich hab, ne, habe nie eine Entscheidung getroffen. Ich habe noch andere Clubs zu sehen und ähm, verliere meinen Gedanken. Alle vier Mädchen starren mich mit niedergeschlagenen Augen an. Aber es tut mir leid, dachte ich. Mann. Sie alle... Okay, dann habe ich entschieden. Ich werde dem Literaturclub beitreten. Einer nach dem anderen leuchten die Augen der Mädchen auf. Yay, ich bin so glücklich. Siri schlang ihre Arme um mich und sprang auf und ab. Äh, hey. Du hast mich wirklich für einen Moment erschreckt. Wenn du wirklich nur für die Cupcakes gekommen wärst, wäre ich super angepisst. Ist das offiziell? Willkommen im Literaturclub. Welcome to the literature Club! Natsuki, du hast bestimmt einen großen Mund für jeden, der ihre Manga-Sammlung im Clubraum aufhört. bleibt zwischen Monika und Manga stecken. Megas Literatur! Oh mein Gott, schnell besiegt, plumpst Natsuki auf ihren Platz zurück. Mach dir keine Sorgen, Jungs. What? How? your and Monica, shauen weg. Ah, sowieso. Die Sache mit deinen Titten, ich meinte es nicht so, okay? Uh. Um. What? Damn it. Teguh plötzlich ihre Hände über den Mund. <laughs> Sie gehen viel durch, durch einen Cookie. Frau Nazi, Seary, I'm Nazi, not Seary. You're not Seary, I'm Nazi. Ich will ein paar Foren aus einem anderen Klassenzimmer holen. Willst du mit mir kommen? Die Foren? Wozu? Nun, weißt du, wie das Festival kommt? Yes. There are many people who do something for the festival, and then there's this festival. That's how this festival comes to be. Unless it's the first time, that a committee says, "Hey, we should make a festival," and that's how a festival came to be. But if you want to say that there's a festival and we need some preparations, then this sentence doesn't make sense. Ich denke, wir sollten zurückgehen. Ich will mir keine Song machen. <coughs> What? Ich will mir keine Song machen, Monika. What? Okay, alle zusammen. Bist du bereit, ein Gedichte zu singen? Ah. Wem soll ich zuerst meine Gedichte zeigen? Ja, mein Gedicht, ich nehme Sayori. Warum? Oh bist du jetzt mein Gedicht? Ich mag die Art und Weise, wie das hier ausging. Also hoffe ich, dass du es auch tust. Okay, lass uns einen Blick darauf werfen. And I hope it's not like the last time. Well, literally, it breaks the gold, yeah. Hmm. an error occurred while running game code file game scripts script rpy line 8 in, in, in script call and also script, Okay, so technically, this means this game doesn't know that there is a goddamn bond for for Monica. Why? Huh? It's is not abstract than the last order. Yes, yes, definitely. Thanks for watching. If you enjoyed the video. Give it a like and show it to your friends. You can also subscribe and don't forget to click on the bell so you never miss a video. Until next time, you're Durman.